Um in und an der Welt der Blockchain teilnehmen zu können, benötigen Sie ein Wallet, also ein Konto für Ihre Bitcoins. Die offizielle Blockchain bietet ein supersicheres und ausgereiftes System an, welches sich auch unterwegs auf dem Smartphone nutzen lässt. Dadurch, dass es von der offiziellen Blockchain kostenlos zur Verfügung gestellt wird, ist es nicht nur das sicherste, sondern auch das am meisten verbreitete Konto bzw. Wallet weltweit. Tragen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse ein und kreieren Sie ein sicheres Passwort, welches Sie im unteren Feld nochmal bestätigen. Lesen Sie bitte die Servicebedingungen und klicken Sie in das Kästchen, um zu bestätigen, dass Sie diese gelesen haben und klicken Sie auf Weiter. Und ab geht's in die Welt der Blockchain. Das war's, Sie haben Ihr Konto bzw. Ihr Wallet. Nun gut, jetzt müssen wir Ihr Wallet natürlich erst noch sichern. Denn da Sie persönlich für Ihr Wallet verantwortlich sind und das jetzt keine Bank mehr für Sie übernimmt, sind dafür natürlich einige Sicherheits- und Sicherungsmaßnahmen einzurichten. Als Bankdirektor würden Sie ja auch dafür Sorge tragen, dass das Geld Ihrer Kunden sicher ist. Lassen Sie uns anfangen. Gehen Sie dazu in die Menüleiste links in die Zeile Sicherheitscenter. Dort werden Sie im Level 1 darauf hingewiesen, Ihre E-Mails zu prüfen. Öffnen Sie diese und lesen Sie sich diese Mail bitte gut durch, denn diese enthalten wichtige Informationen zu Ihrem neuen Wallet. Es ist sehr wichtig, dass Sie diese Informationen ausdrucken und auf jeden Fall irgendwo sicher und getrennt von Ihrem Wallet aufbewahren. Über den unten stehenden Bestätigungslink verifizieren und bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse und erhalten damit auch Ihre Wallet-ID, mit welcher Sie sich zukünftig einloggen können. Geben Sie Ihr Passwort ein und bestätigen Sie mit Sign-In. Im Sicherheitscenter kommen wir jetzt zur Backup-Sicherheitsphrase, welche Sie ebenso sicher und getrennt von Ihrem Wallet aufbewahren sollten, wie die vorangegangenen Informationen. Die Backup-Phrase erlaubt es Ihnen aber auch jedem anderen, zum Beispiel bei vergessenem Passwort, eine Kontowiederherstellung zu erwirken und damit Zugriff auf Ihre Bitcoins zu erhalten. Deshalb ist es wirklich wichtig, die im folgenden von Ihnen notierten Phrasen auf keinen Fall online, sondern als Ausdruck in Form von Papier oder auf einer Speicherkarte getrennt von Ihrem Wallet zu verwahren. Drucken Sie sich jetzt das Recovery Sheet aus und notieren Sie sich die Worte nummeriert von 1 bis 12 auf einem Blatt Papier. Folgen Sie nun dem nächsten Schritt. Notieren Sie sich die Wörter sorgfältig und prüfen Sie, ob alles richtig geschrieben ist. Klicken Sie Next for Words, um die nächsten Wörter angezeigt zu bekommen. Sobald Sie alle zwölf Wörter notiert und geprüft haben, kommen wir zum letzten Schritt der Verifizierung. Tragen Sie hier die vom System gefragten Worte ein. Dies dient der Überprüfung der Richtigkeit, welche Sie mit einem Kennworthinweis versehen und mit Finish bestätigen. Im Level 2 des Sicherheitscenters richten Sie nun die Zwei-Wege-Sicherheitsabfrage ein, damit niemand so einfach Zugang zu Ihrem Wallet erhält. Es ist ganz einfach. Bestätigen Sie dazu Ihre Mobilfunknummer und geben Sie den per SMS empfangenen Code in das unten stehende Feld ein. Danach aktivieren Sie die zweifache Zugangsbestätigung per SMS. Damit ist es nur Ihnen möglich, mit dem per SMS erhaltenen Code Zugang zu Ihrem Wallet zu erhalten. Aktivieren Sie jetzt noch das BlockTor-Programm, welches bekannten, negativ gelisteten IP-Adressen den Zugang zu Ihrem Wallet von vornherein verweigert. Damit haben Sie alle Sicherheitsstufen Ihres Wallets aktiviert und können jetzt bedenkenlos Bitcoins kaufen und auf Ihr Wallet einzahlen. Ihre Wallet-Adresse, also Kontonummer, finden Sie unter Empfangen. Verwenden Sie diese Adresse jeweils, um Bitcoins zu empfangen. Kopieren Sie bei Bedarf die Adresse oder den QR-Code und geben Sie diese an die Person, welche Ihnen Bitcoins senden möchte. Wenn Sie mit Bitcoins bezahlen wollen, brauchen Sie dafür die Adresse des Empfängers, klicken Sie auf Senden und tragen Sie die Adresse sowie den Betrag an Bitcoins ein und verwenden Sie das Kommentarfeld, um den Verwendungszweck einzutragen und klicken Sie auf den nächsten Schritt. Das waren die wichtigsten Schritte. Sie haben nun ein absolut sicheres Wallet und können jederzeit Bitcoins empfangen oder senden. Herzlichen Glückwunsch! Im folgenden Kapitel zeige ich Ihnen, wie Sie schnell und einfach Bitcoins kaufen können. Ich freue mich, Sie in unserem nächsten Kapitel wieder begrüßen zu dürfen.